Mein Name ist Carlo Portmann. Ich mache die Lehre als Kunststofftechnologe bei der Firma GEMI und bin jetzt im vierten Lehrjahr. Ich habe mich bei der GEMI beworben, weil sie in der Medizinaltechnik tätig ist und das nicht bei jeder Firma der Fall ist. Zu meiner Tätigkeit gehört das Planen, Organisieren und das Bedienen der Maschinen. Für den Beruf solltest du flexibel sein ein gutes Räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken mitträgen. Die der Firma GEMI stellen wir Kunststoffteile für die Medizinal- und Ventiltechnik her. Das machen wir durch Spritzgussverfahren. Ich habe mich für die Lehre als Kunststofftechnologe entschieden, weil der Beruf vielfältig ist und einem technischen Herausforder. Zu meinen Alltagstätigkeiten gehört Maschinen bedienen, Planen und Organisieren. Ich hoffe, euch hat die Einblicke gefallen. Wenn es euch interessiert, bewerben euch doch bitte. Wir würden uns freuen.